Kinderrechte wollen Wurzeln. Wir sollten keine Bäume mehr fällen, weil jeder weiß, Bäume ermöglichen Regen. Ohne Bäume wäre die Erde schnell ödes Land, wo nichts mehr wachsen kann. Wenn du also einen Baum fällst, pflanze zwei neue oder mehr. Pflanzt den kinderrechten Wurzeln.